Also, der Herr Jemini, der ist einmal ja spazieren gegangen und der ist einmal ja an Elefantenkopf geht vom Zirkus und als Entschuldigung hat er den vom Zirkusdirektor einen Einladung kriegt, dass er zulagern darf und mitmachen darf, wenn er möchte. Und dann ist er noch auf dem Schiff, ist er mal dann ist er um die Gebäckhabigkeit vom Schiff, und dann hat er gesagt, zum Glück, jetzt kann ich mir endlich was Neues kaufen. Weil er hat sich ja so lange was Neues gewünscht, aber er will mir was Neues kaufen. Und das war sehr lustig. Den kann man halt so, den lernt man, dass man nicht jetzt immer Pech hat, sondern, dass man immer von der Sache glücksache sind. Also, Moment, die ja mich glücklich machen sind wenn ich was krieg, was ich mir schon lange wünscht. habe. Ja, so Geschenke und so, das macht halt mich dann immer glücklich. Was mich auch glücklich macht, ist mit Freuden spielen. Und, und wandern. Ich mag einfach die Natur und ja, mir macht es immer Spaß, wenn man durch den Berg lauft. Also, ich merke an mir, dass ich dann halt nie frei fühle und dass es immer Spaß macht. Ja, vom Klassenrat. Da tun wir jeder ist in einem Sitzkreis zusammen und den erzählen wir immer, was uns an der Woche gefallen hat oder so. Und da können wir einen Wunsch, eine Entschuldigung, oder ein danke Ja, da kann man halt oft danke und meistens ist es zum Beispiel, was man in Mola gemacht hat, danke, oder in Duma Halt, alles, was sich so Spaß gemacht hat. Und den danke Wenn jetzt zum Beispiel jemand sich nervt fühlt, oder halt, äh, halt, wenn jetzt jemand jemand geschlagen hat, und dann äh, seht doch halt immer Entschuldigung im Klassenrat, wenn er es nicht der schon gemacht hat. Ohne Klassenrat, denn wüsst halt Lehrerin, ohne was sie verbessern sollt oder halt so was, was man uns wünschen in Tun oder so jetzt zum Beispiel. Ja, also mir gefällt da ganz gut. Also ich ich die Twitter empfehle.